Fellner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, grüß Gott, bei Fellner Live und mir zugeschaltet ist jetzt der Kreiskirchner Bürgermeister und Kandidat für den SPÖ-Bundesparteivorsitz Andreas Babler. Grüß Gott, Herr Babler. Grüß Herr Fellner. Herr Babler, gestern sind führende SPÖ-Diplomaten an die Öffentlichkeit gegangen, um sie zu unterstützen. Das hat viele politische Beobachter überrascht. Hat Sie das auch überrascht? Nope. Eigentlich nicht. Wir haben ja auch viele Treffen dazu gehabt, wo wir ein gemeinsames Anliegen haben, nämlich die Außenpolitik auch wieder in die SPÖ ein stärkeres Gewicht zu geben und natürlich darüber hinaus auch zukunftsfähig zu sein, wenn es um eine Regierungsbeteiligung der SPÖ geht, wieder stärker außenpolitische Akzente setzen zu können. Jetzt sind Sie bisher immer sehr stark mit innenpolitischen Ansagen aufgefallen. Wie sieht denn die außenpolitische Linie von Andreas Babler aus? Ja, die Internationalität und der Internationalismus hat mein ganzes Leben bestimmt. Wie Sie wissen, habe ich einige Jahre verbracht als Vizepräsident der sozialistischen Weltjugend Internationale, war natürlich auch Teil der sozialistischen Internationale auf Kongress und auf Councils. Und äh, Internationalismus ist ein sehr starker Bereich, äh, den die Sozialdemokratie wieder verstärkt auch entdecken muss. Weil viele der Dinge, die bei uns dann ankommen, äh, über Privatisierungsrichtlinien und viele andere Geschichten, Maastricht-Kriterien, decken sie zurück. Die Abhandlung, die politische auch von Finanzkrisen und vielen anderen, bis hin zu einer Außenpolitik, äh, die auch äh, Sicherheits- und Neutralitätspolitik mit einschließt, ist äh, vieles, was man international lösen muss. und diese Sozialdemokratie hat ja eigentlich ein großes Privileg. Jedes einzelne Mitglied von uns, dass wir einzelne Mitglieder aber auch Organisationen sind, die international auch vernetzt sind und organisiert sind. Wir können zur Mitgliederbefragung kommen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wie ist Ihr Gefühl? Liegen Sie Ihrer Meinung nach vorne? Ja, es ist ein bisschen Kaffeesudleserei. niemand äh, hat jemals äh, so eine, äh, eine Meinungsumfrage oder sowas produzieren können. Wir sehen, dass wir eine gute Stimmung haben, dass wir sehr viele äh, unserer Mitglieder direkt erreichen, dass dort da die Stimmung sehr gut ist, von den älteren äh, Mitgliedern bis zu den Jungen, äh, von den Gewerkschaften bis hin zu den Frauenorganisationen, also quer durch die ganze Breite der Organisation, also haben wir eine große Zustimmung unserer Kampagne, ist ja nicht äh, meine. Sondern wir haben einen ganz anderen Ansatz, dass es einfach um eine Mitgliederorganisation geht und dass wir jetzt uns Mitglieder auch gemeinsam wieder stärken können. Die Frage ist ja auch, ähm, sollten Sie nicht Erster werden in dieser Mitgliederbefragung, werden wir als Zweitplatzierter definitiv in eine Stichwahl gehen beim Parteitag? Herr Fellner, ich unterhalte mich dann gerne, wenn einmal das Ergebnis der Mitglieder am Tisch liegt. Das ist eine gewisse Respektfrage. Jetzt haben wir endlich einmal die Chance, aus dieser Streitsituation der anderen zwei herausbekommen, dass Mitglieder die Stimme nicht nur abgeben, sondern sie auch zum Teil erheben, auch gegen all das, was falsch gelaufen ist. Und es ist eine Respektfrage gegenüber den Mitgliedern, jetzt einmal auch das Ergebnis zur Kenntnis zu nehmen. Was ich immer gesagt habe, wäre natürlich, dass man auch eine finale Entscheidung der Mitglieder den Raum geben soll. Am liebsten wäre man natürlich... Wenn man über 50 Prozent macht, dann wäre es ein klares Ergebnis. Und wenn man knapp beieinander liegt, dann muss man natürlich auch weitergehen in einem demokratischen Prozess. Und stellen Sie sich vor, wenn das Ergebnis 33,9 zu 33,5 zu 33,1 ausgeht, dann kann der SPÖ eigentlich nichts Schlimmeres passieren, als wenn es kein deutliches Ergebnis gibt. Also insofern muss man eine demokratische Logik auch dahinter bringen, den Mitgliedern das Recht geben. Und nach der Logik von relativen Mehrheiten hätte man heute Norbert Rufer als Bundespräsident. Das heißt, wenn es nur eine relative Mehrheit gibt, dann wären Sie dafür, wer auch immer dann vorne ist, dass die ersten zwei in eine Stichwahl gehen. Ich würde mich gerne nachher mit Ihnen unterhalten, aber natürlich war es das Schlechteste, was der Sozialdemokratie passieren kann, wenn es ein knappes Ergebnis gibt und keine Klarheit. Also ich stehe ja dafür, dass man endlich wieder Klarheit hat, dass man die Hand ausstreckt, dass man die Sozialdemokratie habe äh, auch einen sehr konkreten Prozess vorgelegt, wie das gehen kann, äh, auch gemeinsam jeden wieder die Hand auszustrecken von äh, Burgenland, bis in Wiener Bezirke, bis zum Bodensee, durch alle Bundesländer, durch alle Organisationen, die wir haben, bis hin zu jedem Mitglied, dass wir nur gemeinsam natürlich auch so stark werden können, auch in die Wahlauseinandersetzung zu gehen und da bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das gut gelingen wird. Aus dem Umfeld von Hans-Peter Doskuzil wird immer wieder das Gerücht gestreut, Hans-Peter Doskuzil könnte Sie ja in sein Team holen. Können Sie sich das vorstellen, dass Sie unter einem Hans-Peter Doskuzil als Parteichef dann Teil seines Teams sind? Ja, ich habe viel öfters die Frage natürlich, so von der Stimmung heraus, so, ob ich mir vorstellen kann, Hans-Peter Doskozil zu integrieren in, in unser Team. Ähm, natürlich ist man bereit, ich habe es auch namentlich einmal benannt bei dieser Einigungskongressgeschichte, es muss ein Plot sein. Und da habe ich natürlich einen Vorteil, weil ich nicht Teil dieses Streits bin, äh, sondern auch ganz neu aufzustellen. Bei mir, bei mir in meinem Team ist Platz von Hans-Peter Doskozil bis bei Rendi-Wagner, von Max Lecher bis Julia Herr. Nur so kann geeinte Sozialdemokratie ihre völlige Stärke entwickeln. Wie wollen Sie denn die Partei nachher eigentlich wieder einen, weil die Gräben, Sie haben es eh schon angesprochen, zwischen den Lagern, die sind ja ziemlich tief momentan. Ja, da ist natürlich ein gewisser Vorteil, wenn man so wie ich aus 35 Jahren äh, Parteierfahrung herauskommt, aus der Mitte der Partei kommt und nicht Teil des Konfliktes ist. Also, wenn man Teil des Konfliktes ist, der uns in diese Situation geführt hat, ist natürlich ungleich schwieriger. Äh, deswegen habe ich einen konkreten Plan äh, mir vorgenommen, ab dem Moment, wo ich Parteivorsitzender äh, äh, bin, wenn ich diese Wahl mit den Mitgliedern gemeinsam entscheiden kann, habe ich mir viel vorgenommen, dass also ich über den Sommer jetzt nochmal durchfahre, durch alle Mitgliedsorganisationen, durch alle Bezirke, Rolle unserer Neben- und Teilorganisationen und dann gleichzeitig auch einen Prozess zu öffnen, der jetzt schon sehr stark ist, dass viele Wissenschaftlerinnen, viele Forscherinnen, auch außerhalb der Sozialdemokratie, Kulturschaffende, von Köln mehr beginnend, ähm, sich jetzt schon anbieten, auch mit der Sozialdemokratie, so aus dem Kreisky-Konzept heraus, von damals auch nochmal neu für, mit der Sozialdemokratie für ein Stück gerechteres und demokratischeres Österreich zu kämpfen. Das wäre im September auch dann der Platz dazu, auch hier einzusetzen gesellschaftlich gesellschaftlicher große Allianz auch mit der Sozialdemokratie in der Breite zu entwickeln und dann Richtung Anfang November dann tatsächlich ein Einigungskongress als Zeichen der Gemeinsamkeit, der Einigkeit und der Stärke. Ich bin da sehr zuversichtlich. Wenn Sie gewinnen, treten Sie dann eigentlich auch definitiv als Kanzlerkandidat oder Spitzenkandidat bei der nächsten Wahl an oder könnten Sie sich auch eine Teilung dieser Funktionen Parteichef und Spitzenkandidat vorstellen? Ja, auch hier suche ich jetzt einmal Respekt gegenüber uns Mitgliedern. Die Fragestellung ist einfach so definiert, zu der ich mir entschlossen habe, auch mit meiner Kandidatur auch hier mit in den Ring zu steigen. Ich habe die Regeln nicht gemacht und vieles andere, aber jetzt ist die Fragestellung an unsere Mitglieder so. Und so wird auch entschieden. Und ich glaube, wir meinen die Sozialdemokratie, und Sie wissen das aus meiner persönlichen Geschichte, dass ich sehr stark auch gegen den Trend der uh, Wahlen gewinnen kann, egal ob aus dem Nichtwählerinnen- Nichtwählerspektrum, uh, FPÖ-Wählerinnen und Wählern ein attraktives Angebot, zu machen über authentische Sprache, über klare kantige Politik und, Real, und dann angeschlossen an den Realitäten unserer Leute. Mhm. Äh, ich würde noch gern zu einer konkreten Forderung von Ihnen kommen, nämlich nach der 32-Stunden-Woche. Da gab es heftige Kritik von Seiten der Wirtschaft. Ja. Die Wirtschaft meint, dass sie ja. jetzt schon tausende Arbeitskräfte fehlen. Wie soll sich denn das ausgehen? Ja, das also ist ein gutes Zeichen, wenn die großen Unternehmerverbände und industriellen Vereinigungen aufschreien, ich stehe auf der Seite der arbeitenden Menschen. Ich habe skizziert, warum eigentlich in unserem Zugang noch eine Arbeitszeitreduktion äh, Stück um Stück in den nächsten Jahren, äh, warum das einfach nur fair ist, seit 50 Jahren eine Verdoppelung der Arbeitsproduktivität und überhaupt nichts den arbeitenden Menschen zurückzugeben und warum es gleichzeitig auch wichtig ist, dass wir Stück an Stück und Seite an Seite mit den Gewerkschaften die harten Lohnverhandlungen führen, weil tatsächlich auch Lohnforderungen haben. Ich bin ja auch für Erhöhung der Löhne, für kräftige Lohnerhöhungen und ich habe auch ganz deutlich gemacht, dass beispielsweise der gesetzliche Mindestlohn ja deswegen auch nicht sozialdemokratisch eigentlich unsere Meinung ist, weil das heißt natürlich viel weniger Geld und ein lebenslang Geld zu verlieren. Wenn die Regierungen jeweils bewerten würden, was die gesetzliche Lohnerhöhung ist, dann könnten sie sich ausrechnen, was das jetzt bei einer schwarz-grünen Regierung bedeutet oder in Zukunft selbst wenn die Sozialdemokratie Kanzlerpartei sein sollte in einer Ko da wird nie so starke Ergebnisse rauskommen, wie das, was wir fordern, nämlich Seite an Seite mit den Gewerkschaften, um, gleiche um stärkere Löhne zu kämpfen, um jede Kommastelle in den Abschlüssen tage- und Nächte lang zu verhandeln und zu streiten und möglichst wenig Einmalzahlungen zu bekommen. Das ist die sozialdemokratische Idee, deswegen bin ich dafür, dass wir echt um unsere Löhne mit starken Gewerkschaften kämpfen, weil einfach mehr rauskommt für uns und gesetzliche Mindestlohn klingt beispielsweise sehr gut, hast aber effektiv Geld zu verlieren, wenn Regierungen bewerten, was uns zusteht. Das muss sie schon selber. Und genauso ist es mit der Arbeitszeitverkürzung. Denken Sie von den Lebensrealitäten unserer Leute, egal ob die im Schwerbetrieb arbeiten oder in der Pflege, dass man in den nächsten fünf Jahren, so wie es Kreiske auch gemacht hat in den 70er Jahren, über fünf Jahre Schritte dorthin kommen. Das steht uns zu. Und wie man gesehen hat, die Betriebe, die das freiwillig schon gemacht haben, die kleinen Betriebe bis zu Gastronomie und, und Hotellerie, äh, haben zum ersten Mal wieder Bewerbungen gekriegt. Die haben jahrelang jetzt keine Leid gekriegt, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Das heißt, ich bin dafür ein Stück mehr an Verbesserung der Arbeitsbedingungen an Lebensqualität, so wie die Sozialdemokratie das immer gefordert hat, nach 50 Jahren endlich wieder ein paar etwas in Bewegung zu setzen, dass wir in ein paar Jahren langsam auf diese 32-Stunden-Woche kommen. Das ist angemessen und das ist die Arbeitnehmerinnenposition. und natürlich gibt es von der Wirtschaft. Das ist ein gutes Zeichen. Abschließende Frage noch, Herr Babler. Sollten Sie nicht Parteichef werden und sich das Establishment durchsetzen bei dieser Wahl, können Sie sich eigentlich vorstellen, dass Sie mit Ihrer Bewegung bei der nächsten Nationalratswahl mit einer eigenen Liste antreten? Kann mir überhaupt nicht vorstellen, ist völlig unrealistisch. Ich bin seit 35 Jahren ganz bewusst in die Sozialdemokratie beigetreten, habe gesagt, wir haben uns schon ja öfters auch kollektiv auch ärgern müssen und waren enttäuscht über Bewegungen und ich habe immer weiterkämpft und habe meinen Beitrag, glaube ich, wie man sieht, sehr erfolgreich in meinem Wirkungskreis, auch überregional bei Landtagswahlen und bei Filmen immer eingebracht. Also ich kämpfe um diese Sozialdemokratie, ist für mich eine Lebensentscheidung. Also ich glaube, das sollte man das einmal zur Kenntnis nehmen und da sicher die Gefahr immer, Eher bei anderen Positionen, die sagt, man zieht sich zurück, weil man eine Stimme weniger hat. Das ist nicht unsere Zukunft. Wir brauchen jeden und jede, die mitkämpft. Deswegen auch meine offenen Hände seit Beginn des Prozesses in alle, auch in die Streitparteien hinein, einfach für geeinte Sozialdemokratie zu sorgen. Und wie man sieht, glaube ich, haben wir ein gutes Moment, dass uns unsere Mitglieder mir das auch am besten zutrauen. Herr Pablo, vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße ins, oder vor sehr, das sehr Parlament. Sehr wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter und zwar mit dem NEOS-Abgeordneten Helmut Brandstetter. Da sprechen wir über das neue ORF-Gesetz, das für viele empörte Reaktionen gesorgt hat. Einerseits ähm, bei den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die nicht einsehen, warum sie diese Haushaltsabgabe, diese Zwangssteuer zahlen müssen. Und andererseits bei den privaten Medien. Dazu spreche ich gleich mit Helmut Brandstetter. Er war ja selber lange Zeit in den Medien tätig, unter anderem auch als Kurierherausgeber, aber auch beim ORF. Also ein spannendes Interview. Gleich geht weiter.